sprach zu Isaak, bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen. Vor einer Woche haben wir noch im Gottesdienst gesungen, ich bin ein Gast auf Erden. Wir haben an die Ewigkeit gedacht, an Sterben und Tod und heute öffne ich das erste Türchen im Adventskalender. Wie fast in jedem Jahr stolpere ich in diese Wochen vor Weihnachten hinein ohne Übergang. In Berlin und anderen Städten werden am Montag nach dem Ewigkeitssonntag die Weihnachtsbeleuchtungen angeschaltet. Eben war es noch trüb und dunkel und von einer Sekunde auf die andere erstrahlt alles in festlichem Glanz. Kein Wunder, dass ich mir da ein bisschen deplatziert vorkomme. Auf meiner Seele lastet noch der November mit seinen trüben Tagen und Gedanken. Und plötzlich soll ich Plätzchen backen und Last Christmas singen? In diesem Jahr fremde ich noch mehr mit der Adventszeit als sonst schon. Denn mal ganz ehrlich, mit Maske Weihnachtsgeschenke einkaufen, auf Abstand in der Kirche sitzen und keine Adventsfeier erleben, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dass ich vor den Heiligabendgottesdiensten zumindest einen gehörigen Respekt habe, das versteht sich vielleicht von selbst. Wie das werden wird, weiß ich noch nicht. Wie der Grinch in dem gleichnamigen Film fremdle ich mit dem Weihnachtsland, an dessen äußerster Ecke ich mich erlebe. Und Isaak, von dem die Bibel in der heutigen Tageslosung berichtet, der hat sich auch Schöneres vorgestellt, als in die Fremde zu gehen. Vertrieben von einer Hungersnot, mitten unter Menschen, mit denen er nicht so richtig was anfangen kann. Umdrehen möchte er und gehen. Und das möchte ich, Gast auf Erden, Fremdling im Weihnachtsland auch. Gottes Ansage an Isaak höre ich daher mit offenen Ohren. Bleib dort, wo ich dich hingeschickt habe, kehr nicht zurück. In das Land, aus dem du kommst, in dem du dich gut eingerichtet hattest, trotz der Hungersnot, Isaak, trotz der trüben Dunkelheit, ich. Brich auf, mach dich auf den Weg, so sagt Gott eigentlich zu Isaak, aber ich glaube, ich darf das für mich auch hören. Der Weg, auf den ich mich einlassen kann und will, ist nicht der in ein künstliches Winterwunderland. Advent ist eben mehr als Glühweinbuden auf dem Markt und romantische Musik bei gebrannten Mandeln. Advent ist eine Zeit des Wartens, auf das Kommen Gottes in die Welt und in mein Leben. Und damit gar nicht mal so weit entfernt von den Gedanken an Ewigkeit, an Leben und Sterben, wie man das vielleicht sonst denkt. Gerade am Beginn ist diese Zeit ja noch ziemlich dunkel. Das Licht am Ende des Tunnels ist noch sehr schwach. Gut, dass ich dafür für jeden Tag ein Stück Schokolade mit auf den Weg bekomme, um den Hunger zu bekämpfen, der mir den Weg schwer macht. Und das nicht nur im praktischen Sinne, sondern auch übertragen. Denn Schokolade, das wissen wir ja alle, macht glücklich und gibt vielleicht ein kleines Gefühl von Heimat in der neuen Zeit in die wir fremd hineingestolpert sind.